Hallo, du Liebe. Heute äh, schauen wir zusammen eine Meditation an, äh, die sehr gut ist für die stressvollen Situationen, für die Situationen, wo du dich blockiert fühlst, wo du verärgert bist äh, oder das Gefühl von Machtlosigkeit hast. Und das kannst du überall ausführen einfach nicht während dem Autofahren. Äh, wenn du bei der Arbeit bist, ähm, kannst du dich in einen äh, ruhigen Raum zurückziehen oder wenn es nicht anders geht oder keinen anderen Raum zur Verfügung steht, kannst du das natürlich auch auf der Toilette machen. Und zwar du setzt dich hin und rollst mal deine Schulter zurück und bringst die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Und stellst dir vor, dass deine Füße so richtig mit der Erde verschmelzen. Und dann fangst du an zu atmen. Du atmest durch die Krone in dein Bauch rein. Und dann aus dem Bauch ausatmen, durch die Beine, durch die Füße, tief ins Zentrum der Erde. Und dann aus der Erde atmest du ein bringst den Atem zurück, lass es durch den Körper fließen und durch die Krone ausatmen. Und das machst du ein paar mal. Einatmen durch die Krone, durch den Körper tief ins Zentrum der Erde ausatmen. Einatmen im Zentrum der Erde, den Atem durch den Körper ziehen, durch die Krone ausatmen. Und das machst du so lange, bis du wieder zu einem ruhigeren Atem äh, gefunden hast. Normalerweise, äh, wenn du geübt bist, geht das in drei Atemzüge. Und sonst geht es etwa zwischen 30 äh, Sekunden bis zu einer Minute. Und die andere Minute kannst du dann die Hände aufs Herz drauflegen und dann ein bisschen draufdrucken, damit du wirklich die Verbindung zwischen deinen Händen und dem Herz spürst und dann kannst du die Augen entweder offen lassen, wenn, du, wenn es dir unwohl ist, die Augen zu schließen und sonst kannst du die Augen schließen und dann atmest du in dein Herz und bringst die ganze Aufmerksamkeit auf das Herz drauf. Und da atmest du ein in das Herz hinein und atmest aus und bleibst mit deiner Aufmerksamkeit im Herzen. Und das machst du etwa 30 Sekunden bis eine Minute. Du wirst merken, wie dein Körper sich entspannt und wie du wieder in deine Mitte zurückkommst. Das Herz ist nämlich die Verbindung zwischen oberen Chakren in Yoga und unteren Chakren. Also, viel Erfolg dabei. Alles Gute. Ciao.